Ich möchte den Grazer Wasserkreislauf ganz gern anhand von mir selber demonstrieren. Das erste ist Gewinnung. Das Wasser kommt vom Hochschwab, dann gibt es die Versorgung, den Transport, kluck, kluck, die Reinigung und die Rückführung. 871 Kilometer Transport- und Versorgungsleitungen und 488 Kilometer Hausanschlussleitungen. Der Durchschnittsverbrauch von den Grazern pro Person ist 130 Liter am Tag. Auf Kanaldeckel kann man nicht nur sehr gut moderieren, man kann auch ein Kanaldeckelorchester gründen und mit dem kann man dann zum Beispiel auf Tournee gehen, überall hin, an den Broadway zum Beispiel. Und die Frage dazu ist, wie viele Kanaldeckel gibt es in Graz? Sind das A 198, B 640 oder C 24700? 856 Kilometer öffentliches Kanalnetz und 8 Abwasserpumpwerke. Die Auflösung jetzt zur Kanaldeckel-Quizfrage, richtig ist Antwort C, es gibt 24.700 Kanaldeckeln in Graz. Und einer davon liegt vor mir, er ist sehr kühl, er ist angenehm, ich werde mal mit nehmen und halt drauf schlafen. Gute Nacht.